You Wir know, haben we have massively grown our populations we've deforested lots and lots of places we've built new cities in areas that they weren't before Wir so we're really rapidly changing our natural world zwei drittel aller krankheiten stammen also von wirbeltieren sind also sogenannte zoonosen und sie werden auch immer häufiger Kate Jones hat 2008 ein ziemlich krasses Paper veröffentlicht und darin steht, dass der Verlust an Artenvielfalt und an natürlichen Lebensräumen im Endeffekt mit dem Auftauchen neuer Krankheiten zusammenhängt. Ich habe Kate gefragt, wie das überhaupt sein kann, denn die Medizin macht doch enorme Fortschritte. So, that's the question that you need to be thinking about is like, what have we done in the last 50 years or so to change those transmission pathways between animals? and humans. Und dazu kommt auch noch der Verlust an Artenvielfalt. Anstatt dass zum Beispiel ein Faultier mit einer Ratte, mit einem Eichhörnchen zusammenleben, koabitieren jetzt eine Ratte mit einer Ratte mit einer Ratte. Und da kann das Virus einfach durchfetzen. Und das ist halt irgendwie ein bisschen blöd, weil wir Menschen schaffen an sich nur perfekte Bedingungen für Krankheiten. So for many things it doesn't cause any problems and it doesn't cause a pandemic or a panic nothing happens and it's not detected and there's no problem but for some diseases it causes pandemic spread and panic like this one virus schleich die haben wo es gekommen bist schleich die Heim wo fledermaus puuzen oder fressen oder ratzen fressen oder alles was sie was sie bewegt links rechts wird was noch ein bisschen lebend wird, gefressen. Schleich die heim von, wo du gekommen bist. Alleine mit dem Kauf eines Smartphones zum Beispiel tragen wir dazu bei, dass sich neue Viren entwickeln. In Kongo wird zum Beispiel Kobalt abgebaut und das wird irgendwo im Regenwald gemacht. Da ziehen riesige Menschenmassen hin und die essen auch irgendwas. Und das ist sehr oft das, was in der Umgebung ist, also Wildtierfleisch. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass wir dieses ganze Problem nicht hätten, wenn keiner auf der Welt Fleisch essen würde. Tun wir aber irgendwo und ich denke, es wäre recht postkolonial von uns zu erwarten, dass die gesamte Welt von heute auf morgen einfach mit Fleischessen aufhören wird. Aber es gibt auch einen anderen Lösungsansatz und das ist der von One Health. Und hier geht es darum, sich, wie der Name schon sagt, um die Gesundheit aller Menschen, aber auch alle Lebewesen zu kümmern. Und wir sehen, dass am Ende sowas viel nachhaltiger und günstiger wäre, als das, was wir gerade machen.